Gut, äh, dann begrüße ich euch zum dritten und letzten äh, äh, Vortragsblock, äh, Vortrag in diesem Blog. Es geht um Lightning Talks und den Anfang äh, machen Michael und Robert zum Thema Neues vom Foskes Routing Server. Ja, hallo, ähm, mein Name ist Robert Klemm ähm, und der Michael Spreng. Wir beide betreuen quasi diesen Foskes Routing Server und wollen euch da mal kurz was drüber erzählen. Ähm, der Foskis Routing Server äh, ist eigentlich komplett eine Kopie von den Mapbox OSRM Routing Server, der jetzt aktuell, das Neueste vom Neuesten, nicht mehr in Betrieb ist, vom Mapbox und wurde abgeschaltet. Somit äh, haben wir jetzt die große Aufgabe, den OSRM Routing Server an sich her äh, quasi weiterzuführen und zu administrieren und versuchen natürlich auch bestimmte Sachen äh, eben zu entwickeln oder beziehungsweise zu fixen. Ähm, der Fosking Routing Server ist, wie ihr bestimmt auch schon ähm, mitbekommen habt, ähm, auf der Webseite von openstreetmap.de. Ach so, oh, ist genau umgedreht. Egal. Ähm, der Fosking Routing Server an sich hat, es sieht genauso aus wie äh, der alte Mapbox ähm, Routing Server, wenn ihr die Demo-Seite von Mapbox kennt. Und ähm, man sieht jetzt eben die, das Frontend, hat aber einen großen Vorteil. Äh, jeder, der auf der OpenStreetMap.org-Seite äh, geht, kann quasi in dem Reiter Routing äh, oder Navigation eben auswählen, äh, mit welchem Routing-Profil man von A nach B routen möchte. Wer, wer, wenn ihr das nutzt, landet ihr automatisch bei uns, bei dem Foskis Routing-Service und äh, über OSRM werden quasi äh, von A nach B die ganzen Strecken geroutet. Wir sagen ja Neues. Was ist neu? Wir haben ähm, einen Server mehr ähm, seit äh, kurzer Zeit. Der Grund ist, äh, dass das OSRM ist sehr memoryintensiv. Es braucht sehr viel RAM. Die zwei Server waren zu klein, jetzt haben wir neu drei Server. Das ist jetzt so die, die neue Aufteilung, wie wir das machen. Wir haben eine Maschine, die macht einfach die, die Vorberechnung, also die wandelt das, den USM Planet um in, die, in den Routing Graphen. Die, die werden dann auf die zwei anderen Maschinen kopiert. Das Ganze ist aufgeteilt, äh, jeweils in Amerika und, und so Eurasien. Einfach, weil es halt praktisch keine Verbindungen dazwischen gibt. Aufgeteilt darum, weil es halt dann ein bisschen weniger Memory braucht, man kann es besser aufteilen. Äh, hier seht ihr die, die neue Aufteilung jetzt, wie das äh, gemacht wird. Das ist wie wieder funktioniert. Also vorher hat es einfach irgendwann nicht mehr funktioniert, weil es zu viel geswappt hat. Ähm, ja, das das sind so die aktuellen äh, Zugriffsstatistiken. Wir haben etwas äh, mehr Traffic bekommen seit dem letzten Mal, aber äh, verglichen jetzt, was de, da der Mapbox server alles geliefert hat, ist das, ist das nichts. Also wir sind uns jetzt da ein bisschen am Vorbereiten, was da kommen mag, wenn die Leute merken, dass das nicht mehr funktioniert. Ähm, weil das ist jetzt eben so eine relativ neue Entwicklung. Dass konkret das Zertifikat vom, vom Demo-Server ist ausgelaufen am Sonntag. Äh, Mapbox will das nicht mehr verlängern. Sie möchten das den Betrieb einstellen. Wie gesagt, sie haben sehr viele Anfragen damit äh, beantwortet. Wir sind da ein bisschen in Kontakt, aber irgendwie hat es nicht so ganz geklappt, einen, einen sauberen Übergang zu machen bis jetzt. Wir, wir bleiben da dran, dass äh, die die, die, die OSRM-Demo-Seite dann vielleicht äh, in Zukunft wieder nutzbar ist, dann eben über den Foskis-Routing-Server als Backend ähm, dahinter ist. Ähm, wir möchten natürlich auch das Routing weiterentwickeln. Äh, wir haben drei Routing-Profile und äh, die möchten wir... Äh, aus Open-Source, aus, Open aus Mapper-Sicht anpassen, ähm, wir möchten das, das Frontend etwas aufbessern. Ähm, ja, wer Interesse hat, soll sich äh, gerne melden, wir äh, ja, suchen da Leute, die mithelfen beim Entwickeln. Ja, äh, vielen Dank für den kurzen Überblick.